Energieverbrauch, der mit äh, CO2-Emissionen verbunden ist. Im Energiebereich sind das vor allem energieintensive Dinge, die wir für Unternehmen gerade nicht brauchen. Zum Beispiel Rüstungsindustrie oder SUVs. Dass Menschen aus Klimazerstörung Profit schlagen. Dass äh, die Energieversorgung kleinteilig ist, dass ich äh, einen Bezug dazu habe, wo meine Energie herkommt, dass vielleicht das Haus, in dem ich lebe, die Energie selber herstellt. Jetzt auch das, was ich an, an Energie vielleicht dann verbrauche oder an Komfort habe, die, die ich einfach brauche, wenn ich, wenn ich so uralt bin. Ne? Also wenn, wenn ich weiß, dass das ist umweltfreundlich und nicht klimaschädigend. Um meine Vision für 2048 umzusetzen, braucht es einen langen, wahrscheinlich auch sehr aufwendigen, gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, wie wir zusammen leben wollen und im Energiebereich auch darüber, wo wir welche Ressourcen einsetzen wollen. Der Schwung, den wir zurzeit haben bei Fridays for Future, äh, bei äh, Initiativen von unten, die die Sachen in die Hand nehmen, dass der sich deutlich ausweitet und so eine positive Energie auch im Zusammenleben hat und dass damit auch der Wandel bei der Energieversorgung sozusagen als Nebeneffekt mit passiert. Ganz konkret brauchen wir einen sofortigen Kohleausstieg, das reicht natürlich nicht, wir müssen komplett aus der fossilen Energie aussteigen, außerdem brauchen wir eine Energieversorgung, nicht mehr vom großen Konzern gesteuert wird, sondern die dezentrale und solidarisch Also irgendwie so greifbare Erfolge, ich denke, das ist ein ganz wichtige Sache.